Glaubt mit Recht die Unterstellung unter gemeinsame Ziele fordern zu können, weil die Heranbildung einer oppositionsfähigen Machtansammlung nur eine logische Konsequenz ist. Die Organisationsnotwendigkeit ist in jedem Fall grundsätzlich anzuerkennen. Seinen Begriff von Unterstellung will Holzkamp auch unterschieden wissen vom Begriff der Unterordnung der durchwegs autoritär geprägt ist. Mit Unterstellung meint Holzkamp die zeitlich begrenzte Unterordnung unter ein gemeinsames Ziel. Gegen individualistische Verirrungen geht Holzkamp aber eher rigoros vor. Konflikte mit der Organisation werden nicht dadurch bewältigt, zu so Holzkamp, dass man der Partei den Rücken zukehrt. Enttäuschte Idealisten, die sich in die innere Immigration begeben, verspottet er in seinem Aufsatz Individuum und Organisation als informelle Oppositionsgrüppchen. Holzkamp schreibt, hier wird nicht offen und konstruktiv Kritik geübt und der eigene Beitrag in der in der, in der, den eigenen Beitrag in der Organisation durchzusetzen versucht, sondern nur halb versteckt herumgenörgelt. Unzufriedenheit und Resignation verbreitet sich, bis es dann schließlich zu jenen spektakulären Austritten kommt, durch welche die Individuen dann als das in Erscheinung treten, was sie eigentlich auch schon vorher waren, als Privatpersonen. Man würde sich ja organisieren bzw. in der Organisation wirklich mitarbeiten, wenn die Sitzungen der Organisation nicht so besonders ineffektiv, langweilig oder unökonomisch wären. Oder wenn die Aktiven und Funktionäre nicht solche Macker und Bonzen wären, die nur die Macht für sich haben wollen. In derartigen Rechtfertigungsideologien, so Holzkamp, geht es nicht darum, reale Organisationen mit ihren historischen Problemen und Schwächen durch Mitarbeit zu verbessern und Holzkamp weiter denn wer ohne eine bestehende Alternative in Form einer wirkungsvolleren Durchsetzung von Allgemeininteressen reale Absetzbewegungen von seiner Organisation macht, der dokumentiert damit, dass bei ihm Privatinteressen gegenüber den verallgemeinerbaren Lebensinteressen die Oberhand gewonnen haben, womit er langfristig sich selbst zum Gegner wird. Holzkamp kommt hier nicht ohne eine versteckte Drohung aus, man wird sich langfristig selbst zum Gegner. Bei derartigen Privatisierungstendenzen handelt es sich für Holzkamp lediglich um Nebelbildungen im Gehirn, eine Formulierung, die in den Ohren aller Autoritären einen ziemlichen Wohlklang darstellen dürfte. Er schreibt, in der Ablehnung jeder Über- und Unterordnung und der Vorstellung einer rein horizontalen Entscheidungsbildung liegt der bürgerliche Wunschtraum einer mythischen Einheit zwischen der Privatperson und dem Kollektiv und damit einer Organisation ohne Organisation, die nur im Geist bestehen kann. Die Forderung, dass jeder im Entscheidungsgang über alles in gleicher Weise mitreden kann, ist deshalb zurückzuweisen. Freiheit ist kein möglicher Gegenstand von Verhandlungen zu Holzkamp und die Wahrheit ist nur eine. Damit lässt Holzkamp keinen Zweifel, dass er einen autoritären Marxismus vertritt. Die Begründungen sind das Selbstverständlichste von der Welt unmittelbare, objektive Zwänge, die einem keine Wahl lassen und eine sofortige Reaktion verlangen. Solange so, dass man nicht ewig warten kann, bis eine Sache ausdiskutiert ist. Die Sache scheint so klar wie 7 plus 5. Holzkamp schreibt, wenn der Zeitpunkt der Handlungsnotwendigkeit verpasst ist, erhebt sich die Entscheidung quasi selbst aus den Angeln wird überflüssig und unvernünftig, einerlei wie sie inhaltlich beschaffen ist. Was nützt ein noch so hervorragend bis zum totalen Konsens ausdiskutierter Wetterbericht, wenn darüber so viel Zeit vergeht, dass statt der praktisch geforderten Wettervorhersage nur noch ein Rückblick auf das Wetter von gestern, das sowieso schon erkennt gegeben werden kann? Gerade weil die Machtfrage immer schon von zentraler Bedeutung war in der Auseinandersetzung libertärer bzw. anarchistischer Auffassungen mit dem Marxismus und der Mangel an Glaubwürdigkeit der marxistischen Behauptungen hauptsächlich aus den Widersprüchen in Bezug auf das Verhältnis von Freiheit und Macht herrühren, möchte ich Holzkamp noch einmal aus seinem Aufsatz Individuum und Organisation aus, aus dem Jahr 1980 zitieren. Dort schreibt er, dass die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit nur durch eine hierarchische Gliederung zu erreichen ist, durch eine Leitung auf verschiedenen Ebenen, durch eine Differenzierung zwischen einfachen Mitgliedern und Funktionären. Nur die hierin gegebene Über- und Unterordnung gestattet ist, eine Entscheidung zum Zeitpunkt der Handlungsnotwendigkeit, das heißt ohne oder gegen die Zustimmung eines mehr oder weniger großen Teils der Mitglieder zu fällen und umzusetzen. Im bürgerlichen Pluralismus wird die Abstimmung als Allheilmittel betrachtet, bei dem die Mehrheit quasi immer Recht hat. Es gibt kein über dem Stammpunkt von Einzelnen oder Gruppen stehendes Richtig oder Falsch. Für Marxisten aber ist eine Abstimmung immer nur ein Hilfsmittel innerhalb eines hierarchisch strukturierten Entscheidungsprozesses und kann niemals an seine Stelle treten. Eine Organisation kann Entscheidungen fällen, die meiner individuellen Einsicht in einen Sachverhalt widersprechen zu so kommen. Aber eine solche Einsicht ist abzugrenzen von der Einsicht in die Erfordernisse einer Organisation, die adäquat die Handlungsfähigkeiten schafft. Zu einer solchen Meta-Einsicht gehört auch die, dass die Entscheidungen der Organisation auch dann adäquat sein können, wenn sie von der in meiner individuellen Sacheinsicht gegründeten Auffassung abweichen. Dann ist das Zurückstecken der eigenen Bedürfnisse und das Aufsichtnehmen von Anstrengungen und Opfern im Interesse des von der Organisation vertretenen Ganzen und Allgemeinen gefordert. Freiheit ist nichts anderes als die Einsicht in die Notwendigkeit. Einen solchen Satz unterschreiben alle Autoritären dieser Welt, Marxisten und Nicht-Marxisten. Was als Notwendigkeit anzusehen ist, legt man sich zurecht, wie man es braucht. Die logische Identität der Individualinteressen mit dem von der Organisation vertretenen Allgemeininteresse Interesse wird durch bloße Behauptungen gerechtfertigt. Es kann gar keine Interessen geben, die prinzipiell von den wesentlichen Interessen jedes einzelnen Mitglieds verschieden sind. Sofern die Organisation das allgemeine Interesse realisiert, so verwirklicht sie damit identisch auch den verallgemeinerbaren Aspekt meiner Individualinteressen. Entscheidungen im allgemeinen Interesse beziehen sich immer auf eine objektive Lage, die zwar immer wieder anders aussieht, aber im Grunde doch dieselbe ist. Das heißt eine, die im Dienst der Emanzipation aller von Unterdrückung steht und deshalb per Definition selbst keine Unterdrückung beinhalten kann. Ein Misstrauen oder Ressentiment gegenüber Hierarchie und Leitung ist also völlig fehl am Platz. Sollten aber doch einmal ungerechtfertigte Machtinteressen am Werk sein, dann kann es sich dabei nur um Privatinteressen handeln die der Organisation als Allgemeininteresse untergeschoben werden. Solche Privatinteressen werden oft auch gar nicht mit Hilfe bewusster Täuschung ins Spiel gebracht, sondern einfach, weil sich Aspekte der bürgerlichen Ideologie blind und hinterrücks im Bewusstsein und in der Praxis einschleichen, sodass eine solche Mystifikation, wie Holzkamp das nennt, ihren Urhebern selbst gar nicht bewusst ist. Laut Holzkamp hat man es im psychologischen Mainstream mit einem Außenstandpunkt zu tun, in dem sich das Wesen des Subjekts nicht begreifen lässt. Ein solcher Außenstandpunkt war laut Holzkamp immer schon ein zeitloses Spitzenprodukt der Kontrollwissenschaft Psychologie. Ganz im Gegenteil zu Holzkamps verallgemeinertem Subjekt oder seinen verallgemeinerbaren Dimensionen, die selbstverständlich alles andere als ein Außenstandpunkt sind, weil es sich dabei um militärisch-strategische Kampfbegriffe handelt. Holzkamp kritisiert bei seinen Gegnern das psychologische Experiment als Königsweg der Erkenntnisgewinnung. Er schreibt, wenn man Lebewesen die eine Geschichte haben, die der Möglichkeit nach äh, tendenziell, prinzipiell auf reflektierte Weise Subjekte dieser Geschichte sein können, die ebenfalls der Möglichkeit nach tendenziell, prinzipiell sich bewusst eine ihren Bedürfnissen gemäße Welt schaffen können, und die schließlich in einem freien, symmetrischen Dialog vernünftig ihre Interessen vertreten können, tendenziell prinzipiell, wenn man die als Menschen bezeichnet und wenn man andererseits Lebewesen, die in einer fremden, naturhaften Umgebung stehen, die keine Geschichte haben, die auf bestimmte Stimuli lediglich mit festgelegten begrenzten Verhaltensweisen reagieren können. Wenn man die Organismen nennen will, so kann man feststellen, dass in der experimentellen Anlage restriktive Bestimmungen enthalten sind, durch welche Individuen, die sich in der außerexperimentellen Realität der Möglichkeit nach, tendenziell prinzipiell, wie Menschen verhalten können, im Experiment dazu gebracht werden sollen, sich wie Organismen zu verhalten. Holzkamps Kritik an psychologischen Experimenten halte ich für ziemlich treffend, was aber die Mängel seiner eigenen Wissenschaft nicht zum Verschwinden bringt. Holzkamp glaubt, über ein Instrumentarium zu verfügen, mit dem sich zwischen ideologischem und nicht-ideologischem unterscheiden lässt. Aber ein solches nicht-ideologisches, das heißt etwas, das nicht interessen- und zweckbedingt ist, gibt es nicht. Auch wenn Holzkamp noch so sehr das neutral objektive Wissenschaftsform bläst. Die Gegenüberstellung von Wissenschaft und Ideologie ist hinfällig. Die Wissenschaft selbst ist eine spezifische Form von Praxis, eine Technik, eine Kunst, wenn man so will, die im Dienst eines Interesses, eines Zwecks, eines Bedürfnisses steht. In diesem Bereich für Ordnung zu sorgen, ist die, aber die Aufgabe ethischer Prinzipien. Interessen und damit letztlich ein Wille zur Macht sind einerseits in Bezug auf Widersprüche zu den eigenen Prämissen, andererseits auf Kompatibilität mit einer staatlichen Gesetzgebung zu prüfen. Zu prüfen ist auch, inwiefern überhaupt ein Wille der Allgemeinheit möglich ist und so einiges anderes mehr. Wenn Holzkamp die zentrale Aufgabe von kritischer Wissenschaft darin sieht, die herrschende Verflechtung von Macht und Moral zu entwirren, dann ist vor allem sein Objektivitätspostulat in Bezug auf die damit verbundenen Machtinteressen zu prüfen. Und die Prüfung beginnt beim sogenannten, bei den sogenannten Gegebenheiten und der Frage, wie der an sich irrationale Stoff zu einem Gegenstand des Bewusstseins werden kann. Holzkamp und die marxistische Wissenschaft mogelt an diesem Punkt vielleicht etwas verklausulierter und dialektischer als ihr bürgerlicher Gegenpart, aber der Schwindel ist derselbe. Man argumentiert dogmatisch, das heißt autoritär, und versucht dabei, andere dem eigenen Machtspruch zu unterwerfen trotz aller gegenteiligen Beteuerungen. Notwendigkeiten der Lebensbewältigung, die allen Menschen gemeinsam sein sollen, sind nichts anderes als abstrakte Lehrformeln, die sich je nach Lust und Laune mit Inhalt füllen lassen. Wenn Sachzwänge aber einer vernünftigen Kritik enthoben und als nicht oppositionsfähig betrachtet werden, Verwechselt man Realität mit Macht, naturalisiert und mystifiziert man Macht im Namen der Wissenschaft. Holzkamps Bestimmung der Probleme führt nicht zu einer konsequenten Kritik des Objektivitätsbegriffs und damit der wissenschaftlichen Methoden, weil er die fraesio iuris die Frage der Rechtfertigung grundsätzlicher logischer Voraussetzungen im Nebel lässt. Seine Vorwürfe gegen den bürgerlichen Objektivismus sind einseitig und immer darauf bedacht, den eigenen Objektivismus ungeschoren zu lassen. Holzkamp ist nicht weniger ein Tänzer um das goldene Kalb der Wissenschaft als seine akademischen Kollegen von der anderen Seite. Und er tradiert damit einen Fehler, den John Marx in seiner idealisierten Auffassung von Wissenschaftlichkeit gemacht hat. Bei Holzkamp entsprechen Begriffe kategorial den Dingen, repräsentieren sie und zwar ohne Verlust. Die Realität wird adäquat, gegenstandsadäquat abgebildet, ohne dass dabei das erkenntnistheoretische Problem im Akt der Vergegenständigung klar wird. Für Holzkamp existiert kein prinzipiell irrationales Element, das erst verallgemeinerbar so gemacht werden muss. Seine empiristische Erfahrung birgt ihm für ein erkennbares, wahrnehmbares Gegebenes, das erkennt und erkannt und wahrgenommen wird, so wie es ist und nicht anders. Der subjektive Bewusstseinsprozess wird sozusagen per Dekret zu etwas Objektivem umdeklariert. Die subjektive Intention existiert dabei überhaupt nicht. Und wenn doch, wird sie ohne Erklärung, ohne Begründung, das heißt per Dogma, also durch die bloße Behauptung einer sogenannten Autorität, zu etwas pseudo neutral Objektiven gemacht. Die zweckbedingte praktische Motivation einer individuell bestimmten Nützlichkeit ist auf einmal eine logisch allgemeingültige. Wenn Morus Marx zitiert, der eine rücksichtslose Kritik alles Bestehenden fordert, rücksichtslos auch in dem Sinne, dass, sich, dass die Kritik sich nicht vor den Resultaten fürchtet und ebenso wenig vor dem Konflikt mit den vorhandenen Mächten, so wäre auch Holzkamp zu wünschen gewesen und mit ihm allen anderen Marxisten in die Kritik des Bestehenden auch die empirischen Tatsachen mit einzubeziehen, ja die objektive Wissenschaft in ihrer allgemeingültigkeit, logischen Allgemeingültigkeit zur Gänze zu vernichten und nicht nur halb. Für Marx und Engels waren die Voraussetzungen, mit denen sie begonnen haben, auf einem rein empirischen Weg konstatierbar. Und diesen Weg haben auch die meisten ihrer Nachfolger nicht verlassen. Die Bedeutung des Erfahrungsbegriffs im denken Holzkamps habe ich bereits angedeutet. Jetzt will ich meine Überlegungen in dieser Hinsicht ein wenig vertiefen. Der Erfahrungsbegriff dient im Zusammenhang mit dem sogenannten Empirismus dazu, Empfindungen bzw. Wahrnehmungen zu legitimieren, um letztlich Realität zu verbürgen. Klaus Holzkamp benutzt ihn neben der genannten Verwendung dazu, die Alltagswelt der Massen theoretisch salonfähig zu machen. Die Erfahrungswelt der Durchschnittsbürger wird von ihm analysiert und auf Regelmäßigkeiten und Wiederholungen hin untersucht. Dabei ergeben sich bestimmte Ablaufsformen, zum Beispiel ein Standardablauf, der so aussieht, Morgens um 7 Uhr aufstehen, Frühstück, Zeitung, 8.30 Uhr zur Arbeit gehen, 17 Uhr nach Hause kommen, Abendbrot, Fernsehen, ins Bett. Die Routinisierung eines solchen Ablaufs ist in gewissem Sinne lebensnotwendig. Sie sorgt dafür, dass das Leben weitergeht. Die Zerstörung der Alltagszyklen wird als Krise empfunden. Alltagsroutinen sind selbstverständlich, das heißt, sie verstehen sich aus sich selbst heraus oder mit anderen Worten, sie begründen sich aus dem schieren Faktum des vormaligen Vollzugs der gleichen Handlungsfolge, sodass sie ohne neuerliche Reflexion in die alltägliche Lebensführung einbezogen sind, so Holzkamp. Alltagsroutinen begründen sich dadurch, dass man keinen vernünftigen Grund sieht, die Prämissenlage jedes Mal neu zu überprüfen. Im Geist einer solchen ökonomischen Erfahrung werden dann Prioritäten gesetzt, Kompromisse geschlossen, Widersprüche neutralisiert und Konflikte bereinigt bzw. stillgelegt. Der Alltag scheint dazu da zu sein, dass einem der Rücken freigehalten wird für das eigentliche Leben, das dann doch wieder nur aus Alltag besteht, dass jede Menge Midlife-Krisen darin bestehen, festzustellen, dass das doch nicht alles sein kann. Aus marxistischer Sicht sind zyklische Subjekte, wie sie genannt werden, solche, die meinen, von gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnissen nicht betroffen zu sein. Sie sind borniert, weil sie den objektiven Zusammenhang der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse mit dem Alltag nicht begreifen. Der Holzkamp ist der partikulare Mensch, eine andere Bezeichnung für den zyklischen Menschen, auf die bloße Selbsterhaltung konzentriert. Er sieht die Umwelt allein unter dem Aspekt des Unmittelbaren und ist sich selbst gegenüber völlig unkritisch. Eine etwas dezidiertere Auffassung in dieser Hinsicht findet sich bei Antonio Gramsci, der immer wieder gern zitiert wird. Er möchte diese Volksmentalität der Alltagsmenschen in ihrem Wesen als Herrschaftsinstrument bekämpfen. Für Gramsci ist die Philosophie nicht nur die Kritik und Überwindung von Religion, sondern auch eine des Alltagsverstandes, das heißt des sogenannten gesunden Menschenverstandes. Dieser Alltagsverstand muss als ein widersprüchliches Ensemble aus Palmiertheit und Erfahrung begriffen werden. Und deshalb macht eine Hochwertung der Erfahrung um der Erfahrung willen keinen Sinn. Denn Erfahrung ist an sich, ist nicht an sich qualifizierend. Erfahrung ist erstmal nichts. Sie muss reflektiert werden. Erfahrungen bedürfen der Bearbeitung. Sie müssen ihre natürlich erscheinende Selbstverständlichkeit verlieren, so Gramsci. Der Alltagsverstand ist mit genauen theoretischen Termine zu begreifen, denn wo man dies nicht tut, wird man von ihm überwältigt einem Alltagsverstand nicht begreifend an die Wirklichkeit herangegangen wird, verfällt man Evidenzen, die sich spontan aufdrängen. Deshalb ist bei Gramsci die angemessene Einschätzung der alltäglichen Verhältnisse auch eine wesentliche Voraussetzung einer aktiven Schaffung von Bedingungen, unter denen sich Menschen entwickeln können. An dieser Stelle muss ich einen Satz des Anarchisten Landauer einschieben, der aus meiner eigenen Zitatkiste stammt, muss ich einfach. Landauer schreibt: Wenn wir bloß die wären, die wir als Alltagsmenschen sind, wäre die Revolution nicht bloß ein verzweifeltes, sondern ein hoffnungsloses Unterfangen. Zitat Ende. Holzkamp glaubt nun, die im Alltag erlebte Unmittelbarkeit der menschlichen Lebenstätigkeit, den Zusammenhang zur Gesellschaft dadurch herstellen zu können, indem er einen Weg von einem sogenannten Vorstellungskonkretum über die Abstraktion zu einem Gedankenkonkretum konstruiert. Passter Begriff, Begriff der dann zu einer begriffenen Unmittelbarkeit führt, wobei dann für die zyklischen Subjekte an die Stelle der früheren Blindheit eine irritierende Sensibilisierung der praktischen Lebensumstände tritt. Dabei werden subjektive Gefühle und Ängste in ihren gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen und Zusammenhängen analysiert und nicht bloß als individuelles und nur jeweils vom Einzelnen zu verantwortendes Phänomen behandelt, mit dem man auf die eine oder andere Weise fertig zu werden hat. Um das restriktive Verhalten in ein verallgemeinertes Verhalten zu verwandeln, muss die Ohnmacht der Lebensbedingungen in eine Verfügung über dieselben überwunden werden. Was aber nur möglich ist, wenn der objektive Zusammenhang der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse begriffen wird. Holzkamp will damit zum Ausdruck bringen, dass psychische Befindlichkeit nicht wieder nur durch Psychisches veränderbar ist, sondern in einem größeren Zusammenhang zu sehen ist. Die Einflussnahme auf eigene Lebensbedingungen ist auch nur überindividuell, das heißt politisch möglich. Nur gesellschaftliche Subjekte können eine Wirksamkeit erlangen, mit der tatsächlich eine bewusste Veränderung der allgemeinen Lebensbedingungen möglich ist. Individuelle Subjekte können nur in dem Maß Einfluss ausüben, wie sie Gruppen oder Klassen in gleicher objektiver Lage angehören und so von einer Bündnisbreite der widerstehenden Kräfte profitieren. Überhaupt ist menschliche Subjektivität identisch mit verallgemeinerter Handlungsfähigkeit, weil sich erst angesichts konkreter, nur überindividuell realisierbarer Einflussmöglichkeiten die Notwendigkeit der Klärung der in Wahrheit eigenen Interessen und Bedürfnisse ergibt. Die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit erfordert die Meta-subjektive und gegenseitige Prämissenklärung. Das heißt, eine Verständigung über die gesellschaftlichen Voraussetzungen der unterschiedlichen Sicht- und Handlungsweisen. In Holzkamps grundlegender Auffassung von der Möglichkeit einer gedanklichen Reproduktion der Wirklichkeit liegt auch die Möglichkeit eines logischen Übergangs von der unmittelbaren Erfahrung zu übergreifenden objektiven Strukturen begründet. Die eigentliche Aufgabe besteht in einer sogenannten Unmittelbarkeitsüberschreitung, das heißt darin, die subjektive Befindlichkeit zu objektivieren, indem man sie auf ihren konkreten Wirklichkeitsbezug hin durchdringt. Holzkamp unterstellt in diesem Zusammenhang ein allgemein vorhandenes Bedürfnis nach Handlungsmächtigkeit wonach sie Menschen nicht einfach vorgefundenen Lebensbedingungen anpassen, sondern selber gestalten wollen. Das Ausgeliefertsein an die bestehenden Machtverhältnisse hat eine Verinnerlichung und Privatisierung der Emotionen zur Folge. Wird, so wird dann eine so mühsam erworbene Integration durch den Gedanken der Veränderung gefährdet, so verhalten sich Menschen oft entwicklungsfeindlich, so Holzkamp. Denn für isolierte Individuen, Individuen besteht ja ein untragbares Risiko in der Auseinandersetzung mit den Machtinstanzen. Dieses Risiko wird durch eine Verleugnung der Handlungsnotwendigkeit und Handlungsmöglichkeit tendenziell, prinzipiell aus dem Bewusstsein verdrängt, so die Osterkampf. Zu klären ist deshalb, wie vorgeschobene Motive und Verdrängungen, das heißt zunächst nicht eingestandene Motive, den handelnden Akteuren den wirklichen Zusammenhang der Ausrichtung ihres Handelns verhüllen. Menschen, die einen sehr groben Begriff von Unterdrückung haben, neigen auch zu der Illusion zu glauben, nicht an der Einschränkung der Lebens- und Ausdrucksmöglichkeiten anderer bzw. an deren Disziplinierung und damit letztlich auch der eigenen Disziplinierung beteiligt zu sein." So Osterkamp weiter.